Dankeschön, dass du auch wieder reingeklickt hast in dieses Video. Ganz aktuell diesmal zu dem Thema. Die Wahl, die hier vor der Haustür steht. Für die, die sich noch unsicher sind, werden sich gleich so sicher wie noch nie sein. Denn sie werden die Inkompetenz kennenlernen, die die Grünen an den Tag legen, um uns zum Gespött der Welt und vor allen Dingen auch der EU machen wollen. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Denn Höchstmengen und Regulierungen von Nahrungsergänzungsmitteln stehen uns bevor. Wenn die Grünen an die Macht kommen, Sinnvoll oder Verkaufsverbot über die Hintertür ist jetzt hier die Frage. Grüne wollen nämlich wirkungsvolle Nahrungsergänzungsmittel quasi verbieten. Ich wende mal hier ganz kurz eine schon mal als Preview-Tabelle hier ein. Ja, wir sehen hier ganz links Deutschland. Ja, die lächerlichen Werte dank der Grünen. Wir sehen jetzt zwei Vergleichsländer: der EU, Frankreich, Belgien. Ja, wir sehen eine fünf bis sechs Mal höhere Vitamin-A-Konzentration und so weiter. Ja, sind hier toleriert, aber nicht. Mit den Grünen, ja, denn, ganz wichtig, 68 Prozent der Deutschen nutzen Nahrungsergänzungsmittel, die Tendenz steigend. Und das passiert nicht einfach so. Das passiert nicht auf einem Placebo. Eine Branche wächst nicht einfach so dermaßen stark über Jahre hinweg, basierend auf einem Placebo. Die Menschen haben sich dazu entschieden, dies so zu tun. Weil es ihnen dadurch besser geht. Und wenn irgendjemand ihn dort reinreden möchte und es verbieten wollen, ist es für mich ein Abschaum nicht zu überbieten. Die Tendenz ist ja steigend, denn die alte Generation ist ja noch deutlich zweifelhafter gegen allen Neuerungen, ja. Die neue Generation, die diese ablösen wird, wird die Tendenz noch weiter in die Höhe treiben. Die Grünen unter der Federführung von Renate Künast sehen darin eine Bedrohung der Gesundheit. Und fordern in einem Antrag im Deutschen Bundestag eine extrem strenge Regulierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Insbesondere nationale Höchstmengen für Vitamine, Mineralstoffe in den Produkten. Was im Prinzip vernünftig klingt, erweist sich bei genauerer Betrachtung als ein Verkaufsverbot für die allermeisten Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Und auch für die, die dementsprechend nach Deutschland geliefert werden sollen. Die dürfen ebenfalls hier so in diesen Mengen nicht mehr verkauft werden. Man kommt gar nicht an diese Nahrungsergänzungsmittel heran, die man jetzt konsumiert hat. Denn als Grundlage für die neue Höchstmenge sollen die Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung, BfR, dienen. Diese sind wissenschaftlich höchst fragwürdig und weltweit einzigartig niedrig. Die Grünen machen uns erneut lächerlich in der gesamten Welt. Ja. Denn sie liegen im Schnitt 70 bis 80 Prozent unter den Höchstmengen anderer Länder. Insbesondere auch der EU. Vergleich sehen wir oben die Tabelle. Ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein. Auch CDU, CSU und SPD möchten Höchstmengen für Vitamine, Mineralien... Festlegen, aber den Weg auf EU-Ebene gehen. Dabei sollen eben die bestehenden Risikobewertungen des BfR maßgeblich sein. Das Entscheidende ist hier, CDU, SPD, die nutzen natürlich auch die EU. Wofür haben wir die EU gegründet, um so etwas genauer in verschiedenen Gremien abzustimmen, Ja, was Sinn macht? Nein. Die Grünen gehen den Sonderweg, denn die Welt hört bei den Grünen anscheinend an der Grenze der Bundesrepublik Deutschland auf. Wir erinnern uns, die CO2-Emission, die von Deutschland ausgeht, ist unter 2%. Ein Zitat von Annalena Baerbock. Deutschland muss das Weltklima retten. Bis 2030 wird in den Nachbarländern rein gar nichts passieren. Die Grünen gehen den Sonderweg. Bis 2060 passiert in den großen Ländern China, USA, Indien ebenfalls noch nicht viel, die fast 50% Prozent der gesamten CO2-Emissionen auf der Welt ausmacht. Ich wiederhole, Annalena Baerbock, Deutschland unter 2% CO2-Emissionen. Deutschland muss das Weltklima retten. Es ist doch so wichtig, dass eben nationale, aber auch noch wichtiger, internationale Absprachen stattfinden, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, Annalena, ja. Aber das Entscheidende ist jetzt also. Während die große Mehrheit der deutschen Nahrungsergänzungsmittel nutzt und diese damit offensichtlich für sinnvoll hält, gehen viele deutsche Politiker davon aus, dass diese unnötig bis gesundheitsschädlich sind. Diese Meinung steht im Widerspruch zum Bürgerwillen. Ja? Denn ganz klar, der Trend geht bei den Bürgern nach oben. Aber erscheinend will wieder hier die Partei Gott spielen, um das Gegenteil zu tun, was die Menschen für sich wollen. Das ist doch Freiheit. Es ist doch erschreckend, dass Deutschland bei den Umfragen aller EU-Länder als schlechtestes Abschnitt mit nur 13% der Menschen fühlen sich noch frei in Deutschland. Danke sehr, dass ihr Grün wieder einen brillanten Beitrag dazu leistet. Dann macht eine zukünftige Bundesregierung aus meiner Sicht nicht, nicht wirklich Sinn. Zu den in großen Studien nachgewiesen häufigen und erheblichen Vitalstoffdefiziten sowie zu Expertenmeinungen wissenschaftliche Empfehlungen und Maßnahmen in aller Welt eben völlig andere sind als die in Deutschland. Da die Gesetzesanträge erst einmal vernünftig klingen, ist es zu bezweifeln, ob sich unsere Parlamentarier überhaupt darüber bewusst sind, wie sehr die BfR-Empfehlung der Grünen von einem weltweiten wissenschaftlichen Konsens abweichen und dass deren Einführung quasi einem Verkaufsverbot der allermeisten Nahrungsergänzungsmittel gleichkommt. Nährstoffmängel sind in der Bevölkerung nachweislich weit verbreitet, dazu gleich mehr. Eine Nahrungsergänzung vor allem mit immunrelevanten Nährstoffen ist sinnvoll für alle, die ein erhöhtes Risiko für einen Mangel haben insbesondere für Ältere und in Zeiten einer Pandemie. Die Höchstmengenvorschläge des BFR sind weltweit einzigartig niedrig und zutiefst fragwürdig. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Bei Kalium will das BFR nur 500 Milligramm zulassen, das entspricht in etwa dem Kaliumgehalt einer Banane und nur 8% der maximalen zulässigen Menge in Belgien. Belgien hat das einzige aktive Zulassungsverfahren für Nahrungsergänzungsmittel in der EU. Was zeigt, dass in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel gründlich und fundiert gearbeitet wird? Was passiert in Deutschland? Ja, Wer nimmt sich das raus, darüber zu urteilen, diese Mengen jetzt so weit nach unten zu regulieren? Vitamin K2 soll nach Ansicht des BfR in Nahrungsergänzungsmitteln auf maximal 25 Mikrogramm am Tag begrenzt werden, während andere Länder aufgrund der Unbedenklichkeit des Vitamins eine Obergrenze für komplett unnötig halten. Ich kann euch ein weiteres Beispiel nennen. Wir nehmen die Höchstmenge Vitamin A. Was meint ihr, was ein einzelnes Ei an Vitamin A hat? Die Höchstmenge ist hier 0,2 Milligramm. Ein Ei, ja, dementsprechend wiegt 60 Gramm, auf 100 Gramm Eier, haben wir 0,27 Milligramm Vitamin A schon. Das heißt, es entspricht schon 0,162 Milligramm Vitamin A. Ja, das entspricht fast 81 Prozent des Vitamin A's. Ja, durch nur ein Ei. Das ist absolut eine Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Wir können das gleiche auch machen für Magnesium. Eine gute Handvoll Kürbiskerne entspricht schon der Höchstmenge ja, von 250 Milligramm Magnesium. Ja, also es ist ich kann das gar nicht in Worte fassen, hier wirklich, also was hier passiert. Nahrungsergänzungsmittel sollen Defizite ausgleichen, die in Deutschland weit verbreitet sind. Denn 88% der Deutschen sind nicht gut mit Vitamin D versorgt. 26% der Frauen und 8% der Männer sind unzureichend mit Vitamin B12 versorgt. Über 75% der Frauen und über 50% der Männer nehmen zu wenig Kalium zu sich. Unter der US-Empfehlung von 4,7 Gramm liegen sogar 90% der Frauen und 75% der Männer. 80% der Menschen in Deutschland haben zu wenig Folat. Etwa jeder Zweite nimmt ohne Nahrungsergänzungsmittel nicht ausreichend Kalzium auf. 29% der Frauen und 26% der Männer sind nicht ausreichend mit Magnesium versorgt. Mehr als die Hälfte der Frauen, 58%, nimmt zu wenig Eisen auf. Quellen findet ihr alles unten. Sollten die Empfehlungen des BfR tatsächlich... Als neue Höchstmenge gelten, so wären nur noch Produkte im Handel mit unzureichender Dosierung zu haben, um Mängel überhaupt ausgleichen zu können oder verhindern zu können. Wie wissenschaftlich fundiert sind die BfR Berechnungsgrundlagen. Die Zufuhrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE für Vitamine und Mineralstoffe die als BfR-Berechnungsklade dienen, entbehren nicht selten nachvollziehbaren wissenschaftlichen Grundlagen. So galt bei Vitamin D bis 2012 eine Zuvorempfehlung von 200 internationalen Einheiten am Tag, die dann auf 800 internationale Einheiten vervierfacht wurde. Vitamin D-Experten und Fachgesellschaften halten auch dies für deutlich zu niedrig, um wirkungsvolle Blutspiegel von über 75 Nanomol pro Liter zu erreichen. Die Zufuhrempfehlung der DGE für Kalium wurde 2016 von 2 Gramm auf 4 Gramm täglich verdoppelt und ist noch immer niedriger als die sinnvolle Empfehlung der USA von 4,7 Gramm pro Tag. Die DGE Zufuhrempfehlungen sind stark verallgemeinert und identisch für große und kleine Menschen, für schlanke und übergewichtige, für Büroangestellte und Spitzensportler. Dabei variiert der Bedarf erheblich, zum Beispiel in Abhängigkeit von Körpergewicht und der körperlichen Belastung. Bei Vitamin B12 kann sich der tatsächliche Tagesbedarf aufgrund der individuell stark variierenden Aufnahmefähigkeit um den Faktor 100 bis 1000 unterscheiden. Die gegenwärtigen pauschalisierten Mikronährstoff-Zufuhrempfehlungen sind praktisch, aber leider wirklichkeitsfremd. Das BfR lässt an seiner Vertrauenswürdigkeit zweifeln. Es ist fraglich, ob die Entscheidungen des BfR neutral und rein wissenschaftlicher Natur sind. Denn erstaunlicherweise ist das BfR leider nur in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel so vorsichtig. Wenn es um Chemie geht, legt man andere Maßstäbe an. So hält das BfR ganz im Gegensatz zur Internationalen Agentur für Krebsforschung IARC, der WHO, Glyphosat für harmlos und nicht krebserregend. Frankreich dagegen verbietet Glyphosat und setzt insgesamt sinnvolle Maßstäbe für den Verbraucherschutz. Auch sinnvolle Höchstmengen für Nahrungsergänzungsmittel gibt es in Frankreich schon lange. Nur liegen diese im Schnitt vier bis sechs Mal höher als die BFR-Höchstwerte. Das ist doch wirklich sehr, sehr erstaunlich, oder? Dass Nahrungsergänzungsmittel so tief angesetzt sind und anscheinend, Stoffe, die sehr bedenklich sind, die auf den Lebensmitteln landen, viel, viel höher toleriert werden. Vitamine und Mineralstoffe hält das BFR aufgrund weltweit einzigartiger und bizarrer Risikoanalysen in sinnvoller Dosierung für gefährlich. So will das BFR mehr als 500 Milligramm Kalium, also das Kalium in einer Banane, und 250 Milligramm Magnesium am Tag verbieten. Magnesium führe bei einigen Menschen zu weichem Stuhl. Wow. Man traut den deutschen Bürgern nicht zu, Vitamine, Mineralstoffe selbst zu dosieren, lässt ihn aber unbegrenzt Mengen an Alkohol und Zigaretten kaufen und konsumieren, während es weltweit noch keinen Todesfall durch Magnesium gab. Kosten Zigaretten und Alkohol jedes Jahr viele Millionen Menschen das Leben. Auch die Politik setzt falsche Maßstäbe zum Schutz der Gesundheit. Das Argument im Bundestagsabschluss, dass Deutsche eine Milliarde Euro für angeblich unnötige Nahrungsergänzungsmittel ausgeben und daher Handlungsbedarf bestehe, macht den Regulierungswahn nicht nachvollziehbarer. Jährlich geben Deutsche etwa 26 Milliarden Euro für Alkohol sowie 25 Milliarden für Tabak aus oder es gibt auch andere Beispiele, Süßigkeiten und so weiter und so fort. Und der Staat verdient kräftig mit Neben Zigaretten und Alkohol kosten auch Fleischerzeugnisse, die laut WHO bedenklich krebserregend sind, alleine in Deutschland jedes Jahr zigtausende Menschen das Leben. Es gäbe in Deutschland tatsächlich extrem viel zu tun, um Leben und Gesundheit der Bürger zu schützen. Doch hier werden offensichtlich andere Prioritäten und Maßstäbe gesetzt. Statt der Verzehr von krebserregenden Fleischerzeugnissen zu reduzieren, wird die Fleischindustrie mit über eine Milliarde Euro Agrarsubventionen pro Jahr Gefördert. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, an Heuchlerischkeit nicht zu überbieten, was die Grünen hier an den Tag legen einfach. Eine ausgewogene Ernährung ist für die meisten unerreichbare Theorie. Bei einer ausgewogenen Ernährung sind Nahrungsergänzungsmittel in der Regel überflüssig. Naja, haben wir ja gerade gesehen. Und auch bei einem Nährstoffmangel kann man die Ernährung umstellen und so oft fehlende Vitamine und Mineralstoffe aufnehmen. Aber warum haben wohl Millionen Deutsche ernährungsbedingt Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Fettlarbigkeit? Weil es eben nicht so einfach ist, im stressigen Alltag seine Ernährung umzustellen und sich dauerhaft gesund und ausgewogen zu ernähren. Und vor allem gibt es Nährstoffe, die wir nicht über die Nahrung so einfach decken können, zum Beispiel Vitamin D und auch nicht über die Sonne. Nehmen wir dann lieber die Mängel der Bevölkerung in Kauf oder bieten wir den Menschen doch besser, einfache Möglichkeiten, diese zu verhindern? Natürlich sollen Nahrungsergänzungsmittel nicht suggerieren, eine gesunde Ernährung sei unnötig, denn dies ist nicht der Fall. Dennoch sind sie in vielen Fällen zur zeitweisen Unterstützung der Ernährung sinnvoll. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Gesundheitsgefahr. Tatsächlich können Nahrungsergänzungsmittel richtig eingesetzt, viele Leben sogar retten. Nur ein Beispiel. Eine Studie des Deutschen Krebsforschungsinstituts DKFZ ergab, dass eine Nahrungsergänzung aller über 50-Jährigen in Deutschland mit nur 1000 internationalen Einheiten Vitamin D pro Tag jährlich fast 30.000 Krebstodesfälle verhindern könnte. Diese 1000 sind übrigens nicht mal erlaubt. Wir sind bei 800 nach den Grünen, ja, übrigens ja. Und gleichzeitig 254 Millionen Euro einsparen würde. Es gibt viele weitere wissenschaftliche Belege als Beispiel. Auch gegen akute Atemwegsinfektionen, einschließlich C -Punkt. Schützt Vitamin D sehr wirksam? Die Datenlage ist so überzeugend, dass nicht nur führende Wissenschaftler und Fachgesellschaften eine tägliche Vitamin-D-Gabe von 4000 internationalen Einheiten, das heißt 100 Mikrogramm, ja, das Fünffache der BfR-Obergrenze für alle ältere Personen fordern, sondern auch einige Regierungen in Europa Vitamin D kostenlos an Risikogruppen verteilen und dabei sieht man das absolute Versagen des gesamten Gesundheitssektors in Deutschland. Er wird noch schlimmer, wenn die Grünen gemacht sind. Statt sinnvolle Gesundheitspolitik, gesundheitsschädliche Verbotspolitik. Tatsächlich haben Ernährung und Mikronährstoffe eine sehr hohe präventive Bedeutung für die Gesundheit des Menschen und der Forschungsbedarf ist riesig, doch Leider steht die Gesundheitsprävention sowohl für den Einzelnen als auch für die Politik und das Gesundheitssystem in Deutschland im Hintergrund. Denn verdient wird vor allem an kranken Patienten und nicht an gesunden. Von daher ist die Prävention hier anscheinend unter ja, unterm Tisch gefallen. Während Politiker viel über gesunde Ernährung reden, vor allem wenn es darum geht, Nahrungsergänzungsmittel zu regulieren, wird sehr wenig dafür getan. Es fehlt an Bildungs- und Aufklärungskampagnen, angefangen bei Kindern und Eltern. Wir müssen immer noch der Erlkönig auswendig lernen in der Schule. Aber was ist denn mit dem Fach Ernährung? Denn was ist denn wichtig für unsere Arbeitswelt später, dass die jungen Erwachsenen später im Vorstellungsgespräch den Erlkönig aufsagen können? Nein, dass sie gesund bleiben und vor allen Dingen wissen, was gesunde Ernährung ist. Und vor allen Dingen damit auch, viel bessere Arbeit leisten können, weil viel weniger Krankenscheine involviert sind und so weiter und so fort. Es gibt also sehr viel zu tun in Sachen Gesundheitsbildung, Fürsorge und Vorsorge. Mehr Regulierungen aufgrund wissenschaftlicher falscher Vorgaben gehören nicht dazu. Den ausführlichen Artikel mit Literaturangaben findet ihr auf dieser Homepage unten. Diesen Artikel habe ich ebenfalls vom Gesundheitsverband. Schaut dort sehr gerne mal vorbei. Besser kann man es wirklich hier nicht zusammenfassen. Ja, Und vor allen Dingen habe ich alles unten verlinkt. Schaut sehr gerne nochmal auf euren Wahlzettel, ob ihr wirklich dort das Kreuz setzen wollt, was ihr euch so gedacht habt. Das war's mit dem Video, das Like nicht vergessen und vor allen Dingen unten in die Kommentarleiste, denn das hilft ebenfalls dem Algorithmus, das Video zu pushen und vor allen Dingen teilen, teilen, teilen, damit das nicht so passiert. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du abonniert hast und die Glocke gedrückt hast, auf jeden Fall. Bis dahin, Dankeschön, ciao.